Und willkommen, mein Name ist Andy die und ich will euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir, ich kann gar nicht zurück, haben wir Dunkel rico und Sigby erledigt. Von letzteren glaube ich, der ist immer noch am Leben. Komm, könnt ihr mir nicht antun. Und ja, ähm, fünf Mitglieder sind jetzt erledigt und da hinten sehe ich schon laufen mehr und da in der Richtung sind wahrscheinlich noch mehr, ne? Ähm, Irgendwann wollte ich sagen, ach ja, die katzen mit Sigbar. ne? Ich fand, äh, Sora und Rico sind ganz schön ungehobelt gewesen. Ich meine, als äh, Luxord, äh Malusha und Luxén gegangen sind, Sora voll am Smile, ne? Voll am Lächeln, alles ist wunderbar, jetzt sind wir voll Freunde, ne? Aber kaum sagt Sigbar, oh, ich will auch so ein schwert haben. Und dann so und Rico so, nee, du verdienst keinen. Du bist das Letzte und so. Da fand ich ganz schön unfair ne? Ich meine, komm schon. So ja, ähm, gut. Wo gehen wir hin? Oh, da ist noch ein unbekanntes Mitglied. Okay. Äh. Wer ist denn ein unbekannte Mitglied? Okay. Will ich das herausfinden oder will ich das später machen? Ja, die beiden bauen eher Hilfe, glaube ich, aber was soll's. Gehen wir erstmal Aqua ah, Ventus, das sind auch oh, Anfänger. Ich kann auch fliegen, was mache ich eigentlich? Da ja, kommen. und Nord. Das ist eigentlich verdammt stark ne? was soll's ich habe jetzt entschieden fertig jetzt ist die birth bei sleep route ja <lacht> ich genommen habe Welche Musik kommt hier? Okay, wir erst auf Vanitas. Boah, ich hoffe, wir sehen, wie er hinter der Maske aussieht. Boah, und Ventus in unserem Team. Was ist die Musik im Hintergrund? Das ist nicht was die Musik im Hintergrund ist. Irgendwann aus Birth was die bestimmt. Muss ja. hat oh, ein remix von, von den opening da ist ein remix von dem Game trailer aus Kingdom 2 Die schlacht auf dem Schlüsselschwertfriedhof. schwert friedhof Boah, ich hoffe in diesem spiel gibt es irgendwie so data battles oder so oder noch mal gegen die alle kämpfen aber einzeln ich konnte mal meinen fokus einsetzen aber <lacht> <lacht> ist <Despair. lacht> mir macht das so mehr bock ja, ich glaube hat das, das lied im hintergrund nicht so gut. Ich habe immer neue Wutform, dass ich ihn teilen muss. Wahrscheinlich jetzt der Fall ist. Okay. Nummer sechs. Face, I'm the piece of Ventus that was taken away. And you're the piece Ventus needed to be whole again. So, why shouldn't you and I look exactly the same? You define me, Sora, the same way that Ventus does. We are brothers who together make a greater whole. Then why won't you stand by our side? Instead of with darkness! Because I am darkness. Yeah, what you And I do stand by your side. I am the shadow that you cast. How much closer could I be? <sighs> but I didn't... But I didn't ask for this. To be sifted apart, nice and neat. We should be free to choose. Not just light, not just darkness. We decide what we are. But... Pentis, I did decide who I am. You see? And what you are is darkness? What I am is darkness. Okay. How is that okay, Benitas? <laughs> Der Oh, ich bin immer noch. Oh Gott. Deshalb, weil ich mich irgendwie frage, wenn ich jetzt zum Beispiel erst ihn erledigt hätte, ne? hätte ich dann irgendwie Angriffe von Vanitas gesehen, die ich jetzt nicht sehen kann, weil er ja schon weg ist, oder? Oh Gott. Du müsstest ja eigentlich stärker sein. Als jeder andere weil du ja sehr nord bis einen jüngeren körper mehr oder weniger habt ihr euch aber oh da ist er hoffentlich werden mal raus was mit diesem wächter ist da terra ist oder das ist also eine große theorie ich weiß man war sowieso kein unterschied mehr ne? ja aber also war es für dich ja. und du bist ja wenn einer weg ist ist der restliche kam so was von einfach nummer 7 erledigt Tara, please come back. Ta Tara! Tara, your friends are here Oh uh, yeah, maybe not all. Oh, das ist mein Lieblingsthema. It's You'll never be able to break these chains. Our bonds. Mm -hmm. oh, ich liebe dieses Lied so sehr. als mein absolut War <lacht> eine Naville? No! Hmm. Terra, I kept my promise. Ah. Der Wächter ist Terra. Jetzt wurde es gef confirmed. Oh! You fell to the Right. One day I will send this right. I will return to this land and protect my friends. Tara, now! <laughs> Und er ist auch zurückgekehrt. Ja. Hera Is it you? Yeah. You never stop lighting my way back. Are here. I heard you too, Ven. You found me, just like you promised. <laughs> Thank you. Oh. <laughs> oh. <sighs> Aqua and Ventus need rest. Tara, look after them. No, Sora. I'm going to. That's what he wants. For us to make a mistake. Put ourselves in danger. Sora, go. We'll catch up with you. Right. I got this. Alles klärchen und wir konnten nicht in den Raum bleiben, um ein Foto mit denen zu machen. <lacht> auf den Arm nehmen, so, er müsste jetzt hinzugefügt worden sein. Naja, ich sag mal, acht Schlüsselschwert, jetzt haben wir acht Lichter. Was machst du jetzt sehr ja, nordhalb? Huh? Aber okay. Äh 145 mp jetzt und dann sagen wir machen weiter in der nächsten folge mit Boah, wer war da jetzt alles ich habe es vergessen keine ahnung ähm, sieben mal erledigt das heißt es fehlen noch sechs meister sehr nord seix diese andere person in der kutte junger sehr nord anzem und Semnes ja die sechs noch die letzteren sind wahrscheinlich die wichtigeren und ja sehr nord meister sehr nord jedenfalls das war's für diese folge bitte hinterlassen Like, einen kommentar oder ein abo weil diese parts sind ganz schön episch und ja wir sehen uns in der nächsten folge tschüss Sikowski.